Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Antifa-Tresen Nordost, diesmal im Online-Format. Ähm, kurz zu den technischen Modalitäten. Das hier ist ein Stream, der wird jetzt live auf YouTube gestreamt, ähm, wird danach allerdings auch online weiterhin verfügbar sein. Wir machen eben aus der schlechten Situation halt noch einen Vorteil, dass wir quasi versuchen, äh, also hoffen, dass dann quasi auch im Nachgang noch mehr Leute sich diese Veranstaltung angucken können. Kurz vorweg... Ähm, Ihr könnt auch im Anstoß an die Veranstaltung Fragen schicken. Dazu gibt es einen Link direkt unter der Videobeschreibung. Diese werden äh, quasi am Ende der Veranstaltung werden moderiert, so äh, an die Referenten weitergegeben werden. Ja, ähm, leider müssen wir auch diesen Tresen jetzt hier im Online-Format machen. Das liegt einfach daran, dass auch für uns das Infektionsgeschehen einfach noch zu dynamisch ist. Das ärgert uns sehr, weil wir gerade erst wieder angefangen haben, hier in der bunten Kuh, unseren Antifa-Tresen Nordost, zu starten. Gerade weil wir jetzt am Ende halt mit ausbauen müssen, was die herrschende Klasse doch äh, verbockt hat, da es ja doch kein offizielles äh, Interesse daran gibt, diese Pandemie halt in den Griff zu bekommen, sondern in erster Linie den Kapitalismus weiter am Laufen zu halten. Andererseits gibt es da ganz andere Menschen, die noch viel mehr darunter ähm, leiden müssen. Die letzte Rosa-Luxemburg-Konferenz stank unter dem Motto: der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. So. Ganz nach dem Motto haben wir uns auch dazu eben entschlossen, das hier heute eben auch im Online-Format zu machen. Und leider wird auch die nächste Rosa luxemburg konferenz am 8.1., also einen Tag vor der L-Demo, wieder digital stattfinden. Eine Entscheidung, die zwar schade ist, aber durchaus in der aktuellen Situation äh, vernünftig. Was jedoch natürlich im Präsenz stattfinden wird, ist am 9.1. die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration um 10 Uhr morgens am U-Bahnhof Frankfurter Tor und auch in diesem Jahr organisieren wir wieder den antifaschistischen, internationalistischen Block. Und auch im nächsten Jahr ist es wieder unser Anspruch, durch ein internationalist internationalistisches Bündnis, äh, vor allem, ich sag mal, eine Bewegungslinkeheit zu mobilisieren, und um einen Anlaufpunkt auf dieser Demonstration zu schaffen für Menschen, die vielleicht auch aus vielen und auch nachvollziehbaren Gründen in den verschiedenen Blöcken sich nicht wiederfinden, aber sich durchaus mit den Ideen von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg identifizieren können. Das ist in der aktuellen Situation bei der immer größer werdenden Kriegsgefahr, die ja doch durchaus zu erleben ist, beziehungsweise auch dem vielen Streikgeschehen, sind diese Themen ja aktueller denn je. Den Blog organisieren wir in dieser Form bereits seit 2014. Ähm, nähere Informationen zur Demonstration, beziehungsweise auch zu unserem Blog, gibt es auf lldemo.fightandremember.org. Ähm, dieses Jahr haben wir in einem Aufruf die, die Schwerpunkte natürlich gehabt, die Corona-Prise, die natürlich allgegenwärtig ist aber vor allem die Abwälzung der Krise auf die Arbeiterinnen und auf das Pflegepersonal, während halt wie große Unternehmen halt Riesendividenden auszahlen können. So sollen sich halt irgendwie die Beschäftigten gerade nach den letzten Tarifverhandlungen mit etwas abfinden, was halt nicht mehr den Inflationsausgleich mit sich bringen würde. Gleichzeitig wollen wir aber auch auf erfolgreiche Kämpfe hinweisen, so eben wie die Streiks bei Gorillas so die wahrscheinlich sehr im Sinne von Rose Luxemburg gewesen wären, oder auch die Erfolge der Krankenhausbewegung und dem öffentlichen Personennahverkehr. Und das trotz massiver staatlicher und medialer Anfeindungen. Gleichzeitig hat es aber leider auch die Linke nicht geschafft, über einzelne Solidaritätsaktionen halt äh, großartig hinauszukommen. Auf eine andere Problematik werden wir dabei später noch mal genauer eingehen, was eben aber nicht heißen soll, dass es keine erfolgreichen Kämpfe während der Pandemie gab. Allerdings gab es auch eine starke Gegenreaktion. Und diese kam eben von rechts. Diese wird oft unter dem Titel Querfront verhandelt. Wie fing das Ganze an? Im Frühjahr 2020 sammelte sich auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, damals musste die Arme schon mit ihrem Namen herhalten, ein diffuser Haufen von Esoterikerinnen, Anthroposophen und teilweise auch Kulturschaffenden. Hier wurde der Begriff der Querfront auch erstmals medial verwendet. Zu Beginn von rechts gar nicht so interessant gewesen, hat die AfD doch beispielsweise zu Beginn der Pandemie noch einen knallharten Lockdown gefordert, und teilweise härtere Maßnahmen, als es die Regierung jemals umgesetzt hat. Dieser U-Turn folgte jedoch erst, als sie merkte, dass, dass dort ein Potenzial auf der Straße ist, so, was eine der größten rechten Straßenmobilisierungen seit Pegida darstellte. Ein Teil dieser Gruppierungen, die dort später mit auf die Straße gingen, haben sich selber dann versucht, also definieren sich selber als Links, beziehungsweise haben sie in letzter Zeit oft vermehrt versucht, linke Demonstrationen zu besuchen. Das sind eben Gruppierungen wie die Freie Linke und so weiter. Auch diese Gruppierungen sind auch dieses Jahr wieder auf der Liebflecht-Luxemburg-Demonstration unerwünscht. Das ist eine Entscheidung, die das komplette Vorbereitungsbündnis getroffen hat, da wir quasi nicht ähm, Hand in Hand äh, mit quasi. Ähm, Kleiner Blick mal kurz. So, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ähm, weil wir nicht halten mit Leuten demonstrieren wollen, die keinerlei Berührungsengte zu Faschistinnen haben bzw. eben ein sozial Weltbild vertreten. Was an diesen Problem Gruppen so problematisch ist, wollen wir in der heutigen Veranstaltung klären. Und ähm, Das führt uns eben auch zu der heutigen Veranstaltungen. Was ist überhaupt diese sogenannte Querfront? Im Rahmen der LL-Demo wollen wir immer ein Begleitprogramm auf die Beine stellen. Und Themen vertiefen, die wir im Aufruf natürlich nur anschneiden können. Dies hier heute ist ein Teil davon. Falls sie interessiert, was in den letzten Jahren so los war, ältere Veranstaltungen gibt es als Video bzw. Ähm, als Audio auf der Website. Ähm, für unsere heutige Veranstaltung freuen wir uns sehr, dass wir Bernd Langer und Nick Brauns gewinnen konnten. Und das Ganze mal einzuordnen, wer da überhaupt gerade auf der Straße ist und wo das Ganze herkommt. Bernd Langer wird den meisten quasi schon als äh, der Antifa-Historiker schlechthin bekannt sein, beziehungsweise auch als Autor und Mitinitiator von Kunst und Kampf. So als Illustrinist von vielen äh, sehr schönen Plakaten aus Göttingen oder auch dem Antifa-Logo und natürlich äh, vielen Büchern wie eben Geschichte der antifaschistischen Aktion, ein sehr lesenswertes Buch. Als Zweiten haben wir Nick Brauns, ebenfalls Historiker, Journalist unter anderem für die junge Welt, und in der kodistan solidarität tätig. Was beiden vor allem gemeint ist, dass sie eben auch politisch aktive Menschen sind und deswegen eben auch das aktuelle Geschehen aus unserer Sicht, glaube ich, gut mit einschätzen können. Genau, zum Einstieg äh, würden wir gerne eine historische Einordnung vornehmen. Wenn wir quasi historisch an die Querfront denken, würden den meisten Menschen wahrscheinlich zuerst der BVG-Streik von 1932 einfallen. Jedoch würde dies auch, auch suggerieren, dass es ein gemeinsames Konzept gibt, was dahinter steht. Könnt ihr die Begriffe bitte historisch herleiten und welche Idee überhaupt dahinter stand und mit welchen konkreten Beispielen, vielleicht auch mit konkreten Beispielen, wo das Ganze dann äh, versucht wurde, umzusetzen? Bitte? Wenn äh, ich jetzt sagen dann. Genau. Ja, gut. Ähm. Die historische Einordnung von der Querfront, dazu würde ich vorausschicken, dass Querfront nicht querdenken ist, dass man das also schon unterscheiden muss und dass die herbeigeredete Querfront meines Erachtens nur an den Rändern des politischen Geschehens tatsächlich, wenn überhaupt, also unter dem Begriff zu fassen, stattfindet. Und das heißt also, die Begriffe sind ziemlich verwirrt, querdenken, querfront und so weiter. Ich will das jetzt äh, mal versuchen, historisch herzuleiten. Also alles das, was man äh, unter so einer Querfront verstehen könnte oder verstanden hat. Ich fange da äh, ganz äh, am Anfang mit Lenin an und äh, äh, will dazu... Äh, äh, noch sagen, dass also diese ungewöhnlichen Koalitionen, die stattgefunden haben, natürlich nur in ihrem zeitlichen Kontext zu verstehen sind und natürlich auch alle einzeln behandelt werden müssen. Aber ich werde jetzt mal einen Schweinsgalopp durch die Geschichte rasen, um die Eckpunkte klarzumachen. Dazu will ich jetzt mal versuchen, die Präsentation zu starten. So, ich hoffe, das äh, könnt ihr jetzt alle so sehen und es geht jetzt weiter. Also, äh, wenn man sozusagen die Vorgeschichte der querfront äh, Geschehen gehen wollte, könnte man auch schon diese Zusammenarbeit von der Obersten Heeresleitung, also nicht direkt von der Obersten Heeresleitung, hier im Wesentlichen vom Auswärtigen Amt, mit Lenin äh, da zitieren, der ja über die Schweiz äh, mit 18 Genossinnen und Genossinnen in, die, äh, in das revolutionäre Russland äh, transportiert worden ist. Er war ja Emigrant, wie er sicherlich wisst, in der Schweiz und hätte gar keine Möglichkeit gehabt. Sonst in das revolutionäre Russland zu gelangen. Und auch wenn das bei Wikipedia anders immer noch steht, es gab auch eine finanzielle Unterstützung des Bezugs, vor allen Dingen auf die Publikationen, die herausgegeben worden sind. Insgesamt war es natürlich nicht so, dass hier eine Front gemacht worden ist, wo jetzt also Lenin an den, wie eine Marionette, an den Fäden des, der, des Auswärtigen Amtes tanzte. Aber es war das Kalkül natürlich, das hinter dieser Fahrt hinter dieser Unterstützung gestanden hat. Und was auch ausgegangen ist, weil ja Deutschland diesen Frieden im Osten wollte und es dann durch diesen Frieden von Brest tost auch letztendlich dazu gekommen ist. Im revolutionären Deutschland gründete sich dann in der äh, 19, Silvester also 1819, die KPD. Hier gab es auch von vornherein schon einige nationalbolschewistische Elemente, die allerdings nur eine kurze Zeit eine Rolle spielen, hier vor allen Dingen auf der Linken mit diesem Hut, also nicht der Matrosenmütze Fritz Wolfgang zu sehen, der mit Heinrich Laufenberg, der hier nicht drauf ist, aus Hamburg zusammen einen nationalbolschewistischen Kurs in die KBD reinbringen wollte. Also wollte also äh, an der Seite der Sowjetunion mit den von ihm sogenannten Patrioten äh, äh, kämpfen, gegen die Westmächte weiter kämpfen. Diese nationalbolschewistischen Ideen, die hier zum ersten Mal kamen, sind dann allerdings schon 1919 aus der KPD äh, rausgeflogen, weil Lenin das also nicht mit unterstützt hat. Aber hier gibt es schon diese Idee. Und äh, dann gibt es eine Entwicklung, die auch ein bisschen quer zu den ganzen äh, Klassenkämpfen sozusagen steht, die man nicht einfach da so einsortieren kann. Das ist die sogenannte so Urbesetzung. Im Zuge des Versailler Vertrages hatten dann französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet ja 1921 und die folgenden Jahre besetzt, um Reparationsleistungen da zu bekommen. Und dann gab es da Widerstand, Der erste Widerstand soll sogar von KPD-Gruppen ausgegangen sein. Das behaupten jedenfalls Leute wie Scheringer und so weiter. Und hier gab es durchaus eine äh, ja, quer verlaufende Konfrontation. Ähm, die nicht so eindeutig, also die KPD hat sich sehr schwer getan, da äh, eine eindeutige Positionen zu gewinnen, die sich völlig abgesetzt hat von diesen Rechten. Wir sind ja 10. Jahrestag vom Rhein-Ruhr-Krieg, wie Sie es genannt haben. Das war schon die nationale Phase der KPD, die es auch gegeben hat. Und auf dem Schild da, äh, was da so klein hinten steht, kann man vielleicht noch lesen, für die nationale und soziale Befreiung Deutschlands, dass man da diese Parolen. Aus dieser Geschichte mit dem Ruhrwiderstand äh, haben, wie gesagt, die Rechten auch äh, ihre äh, Aktivisten dahingeschickt. Da wurde also dieser Albert Leo Schlagetta dann von den Franzosen wegen aktiver Sabotage erschossen. Und daraus äh, hat dann der bolschewistische äh, Emissär Karl Radek dann eine Linie gemacht, die also mit der sogenannten Schl äh, Schlagetta-Rede angefangen hat. Also eine ein Bündnis äh, eben wieder mit diesen patriotischen rechten Kräften zu schließen. Äh, das ist eine richtige Linie innerhalb der KPD dann äh, gewesen, hat man sich auch in äh, Lesekreisen versucht, mit Rechten äh, in Diskussion zu kommen, also zu den Linken äh, herüberzuziehen. Diese Linie wurde innerhalb dieser Einheitsfrontstrategie toleriert, äh, unter dem Überschrift, dass man also äh, versuchen wollte, ganz andere Kreise noch für die KPD Politik zu gewinnen. Diesen Schlagitterkurs, der ist also bis 23 tatsächlich erhalten geblieben. Was aber Radek auch noch gemacht hat und was also viel wichtiger und viel bedeutender im historischen Zusammenhang dann war, ist, dass er äh, den, einen geheimen Militärvertrag mit der, mit dem Deutschen Reich äh, organisiert hat. Durch den Versailles-Vertrag durch der Deutschland nur 100.000 Soldaten haben, keine schweren Waffen und so weiter. Und da hat man sich äh, darauf geeinigt, dass man in der Sowjetunion die Deutschen an diesen Waffen üben lässt und sie dafür die Rote Armee aufbauen. Es ist ein Geheimvertrag gewesen, der die ganze Zeit in Kraft war, als erst durch Hitler dann beendet worden ist. Und was ist jetzt hier los? Ja, und darauf, auf diesen, auf diesen Vertrag, der sollte also bestehen bleiben. Und diejenigen, die diesen Vertrag in Gefahr brachten, waren die Sozialdemokraten. Die eine Annäherung mit Frankreich herbeiführen wollte und dass dann die Einheitsfrontstrategie und vor allen Dingen Sozialfaschismusthese in diesem Zusammenhang eine Rolle spielte, dann so ein prägendes Element wurde in der Kommentaren und das heißt dann also auch in der KPD hatte dann vor allen Dingen mit Stalin zu tun, der gesagt hat, wir müssen unsere Armee aufbauen und eine Annäherung mit Frankreich bedroht dieses diesen Militärvertrag deswegen ist der Hauptfeind sozusagen Sozialdemokratie. Und die Sozialdemokratie war also die Zeit der Weimarer Republik immer der, die Partei, die von der KPD bekämpft worden ist hauptsächlich und das hatte eben diesen Hintergrund. Und so erklärt sich dann auch eine gemeinsame Initiative 1931, die also von der offiziellen KPD Geschichte später ungern bis gar nicht, also gar nicht bis ungern genannt worden ist, das war, die, der gemeinsame Volksentscheid zu gegen Otto Braun, dem Ministerpräsidenten von Preußen, von der SPD. Es ging eigentlich von den Rechten auf, die KPD ist dann auf Geheiß äh, tatsächlich aus Moskau dann dieser Initiative äh, aufgesprungen, die dann letztendlich gescheitert ist. Und das alles mündete tatsächlich in so einer Art nationalen Phase, die also dann 1932 noch größere Wellen schlug und das wurde eben schon erwähnt, der bvg streik von 32 und so weiter, das gehört alles mit in diesen Zusammenhang. Das heißt aber nicht, wenn es da auch Koalition, also nicht Koalition, ja in der Form nicht, wenn es da solche Dinge gegeben hat, dass, das also, dass die beiden Parteien dann zusammen gekämpft hätten in einer Front. Das will ich noch mal betonen. Für diese Idee der Querfront ist auch dieser Mann, Nennenswert, Walter Stennis, ein der Oberst sa führer Ost, zumindest einige Zeit und vor allen Dingen sein Kumpel Bruno Ernst Buchrucker, der war äh, Major und äh, hatte vor allen Dingen im Kaputsch, im Cottbus einiges zu tun, hat dann den sogenannten Quistrina Putsch mit der Schwarzen Reichswehr angeführt und Stennis war einer seiner Leute, der hatte in Fort Hanneberg in der Nähe von Berlin da äh, das besetzt und einige Tage da sozusagen gehalten. Später ist er in der SA gegangen und äh, war ein Typ, der äh, von seiner Idee, also im Nationalsozialismus hat ja jeder seine eigene Idee sozusagen von gehabt, mit Hitlers äh, Legalitätskurs äh, nicht einverstanden war. Denn Stenz hat gesagt, schon Parteien alleine sind Verrat an der Idee. Er wurde sozusagen den den Staatsapparat durch eine breite Bewegung äh, einfach übernehmen. sein so Ding war die SA und deswegen gab es dann eine Revolte in Berlin gegen die äh, Hitler-Führung in der NSDAP, die sogenannte Stennis-Revolte, wo SA-Leute, SS-Leute weggehauen haben und dann die Polizei gerufen werden musste. Da will ich jetzt aber nicht weiter, was, nicht weiter ins Detail gehen. Letztendlich ist Stennis und seine 300 Kumpels da aus der SA rausgeflogen. Die haben sich dann zusammengetan. Ich fasse das jetzt also sehr schnell, sehr grob zusammen äh, mit äh, Otto Strasser, Bruder von Georg, äh, Gregor Strasser, Major Ernst Buchdrucker, Buchrucker in der schwarzen Front. Und die schwarze Front wollte also eine Querfront sein. Ihr seht das ja hier, hier links, dieser SA-Mann, der Stimme bringt niemals die Rettung und dann oben auch diese eiserne Faust, wo ihr seht, die Schwarz-Rot-Goldene-Fahne, Hakenkreuz-Fahne, das andere soll SPD sein, Reichsfahne und Kommunismus, also der, äh, ein dritter Weg im Grunde genommen sollte hier beschrieben werden, dieses nationalrevolutionäre Element. Ähm, das endet damit, die Schwarze Front war, war nicht sehr bedeutet, endete damit, dass die meisten Leute der Schwarzen Front in die KPD <lacht> eingetreten sind und die dann als die Rumpforganisation dann äh, bedeutungslos geblieben ist und von den Nazis zerschlagen wurden. Ihr Emblem, das will ich auch noch kurz sagen, weil es eine Rolle spielt, war ein linksdrehendes Hakenkreuz mit Hammer und Schwert, also für Soldaten und Arbeiterschaft. Und das wurde ja dann oder wird bis heute von den Neonazis genutzt, das Antikapitalistische Komitee, das ja da 2015 mit den Protesten gegen die EZB in Frankfurt am Main zum ersten Mal auftrat. Die haben das zum Beispiel, nutzen das bis heute, beziehen sich auf diesen äh, dritten Weg da der schwarzen Front und diese ganzen äh, Geschichten. Der eigentlich ist der Begriff Querfront erst 1932 äh, geprägt worden, und zwar äh, im Zusammenhang mit der Präsidentschaft von äh, Kurt von Schleicher, eigentlich ein General, der dann aber in die Politik gegangen ist und der wollte eine Querfront dann aufbauen gegen auch die NSDAP vor allen Dingen. Er wollte den sogenannten linken Flügel mit Gregor Strasser da herausspalten und wollte auch mit Sozialdemokraten, Gewerkschaften und so weiter zusammen eine Regierungsregierung äh, aufbauen. Das war einige Zeit lang tatsächlich, also eine ganz kurze Zeit tatsächlich eine äh, Möglichkeit, äh, hätte, mit der man hätte die Nazis Verhindern können. Das ist aber nichts draus geworden, weil der Strasser sich nicht aus der NSDAP hat herausspalten lassen. Die Sowjetunion hat ja dann weiterhin diese, nach der Machtübertragung der Nazis, vor Dingen in Deutschland, weiterhin diese Theorie vertreten, dass die kapitalistischen Länder, die sozusagen seit Lenin das im Ersten Weltkrieg Imperialismus als letzte Stufe oder höchste Stufe des Kapitalismus äh, dargestellt hatte, sozusagen in einem Endzeitkampf-Mythos waren, dass der Kapitalismus jetzt kurz vor seinem Ende steht und äh, deswegen als letzter Ausweg sozusagen die faschistischen, der Faschismus äh, jetzt äh, etabliert wird und dass man eben den faschist, die faschistischen Organisationen äh, aufbaut und Länder faschistisch macht, um dann die Sowjetunion anzugreifen. Und das ist äh, so äh, historisch nicht haltbar. Ähm, da gibt es verschiedene Brüche drin, und der wohl wichtigste, und da würde der Begriff Querfront dann vielleicht auch ein bisschen passen, ist dann der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt. Ich weiß, der heißt nicht so, ist äh, nicht Angriffspakt, wie auch immer man versucht, da rauszureden, aber letztendlich läuft es daraus hinaus. Äh, es wurde ein Pakt äh, zwischen diesen beiden äh, Diktatoren da geschlossen, ist im Grunde genommen äh, die Aufteilung was Europa da durchgesetzt wurde. Unter Stalins Führung wollte man die alten Gebiete, die man zu Russland gehörten, wieder zurückkamen, die baltischen Staaten, Teile von Polen und auch Finnland. Der Angriff auf Finnland im November 1939 ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Aber ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, nur dass natürlich der Angriff auf Polen abgesprochen war und Polen dann aufgeteilt worden ist. Es gab noch eine Menge andere. Äh, geschichtlichen Zusammenhang, die spielte dann historisch nicht mehr so eine Rolle, weil Hitler dann durch seinen Überfall auf die Sowjetunion diese äh, ganzen Abmachungen natürlich zunichte gemacht hat. Als letztes will ich vielleicht noch erwähnen, dass auch äh, im Grunde genommen, wenn man das so äh, von dieser Seite aus denkt, auch der, die Anti-Hitler-Koalition eine Art Querfront darstellen würde, weil es ja die Sowjetunion mit den kapitalistischen Staaten äh, dann Hitler äh, niederring könnte man jetzt überspitzt sagen, vielleicht dann die Querfront auch den Hitler da, also eine Art Querfront den Hitler äh, niedergerungen hat. Ich will damit also nochmal andeuten, diese Begriffe muss man, oder diese einzelnen historischen Abläufe muss man in ihrem Zusammenhang, in dem historischen Zusammenhang genau anschauen und kann sie nicht einfach äh, sagen, da hat es mal eine Koalition gegeben und, oder eine Zusammenarbeit gegeben und das ist alles das Gleiche. Das ist alles spezifisch zu äh, beurteilen. Äh, genauso im Übrigen wie in China, also auch das revolutionäre China, das ist, kann man ähnliches feststellen, ja Mao, der also mit Chiang Kai-shek äh, sich äh, eine Zeit lang koaliert gegen die japanische Besetzung. Und als die Japaner dann aus dem Land äh, hinausgeworfen sind, gibt es dann einen erbitterten Bürgerkrieg und äh, in dem dann also Mao äh, siegt. Auch da gibt es so eine Zusammenarbeit. Zum heute ein großer Sprung sozusagen, der nochmal klar macht: Querfront und Querdenken, das sind also ganz unterschiedliche Dinge. Und ich würde jetzt auch sagen, dass zwar viele Faschisten Impfgegner sind, aber nicht jeder Impfgegner ist ein Faschist. Und ich wäre da auch immer vorsichtig vor eilfertigen politischen Ausgrenzungen. Ich finde einiges ist bedenkenswert in der aktuellen Diskussion. Wir haben uns jetzt jahrelang gegen den Überwachungsstaat, gläserner Mensch und so weiter gewandt. Und das wird jetzt heute alles relativ zügig äh, an oder dem Denkmal der Pandemie eben äh, platt gemacht. Da muss man sehr vorsichtig sein. Äh, wie gesagt, ich würde jetzt nicht äh, alle Impfgegner da einfach so in einen Topf werfen wollen. Aber es gibt natürlich entsprechende Tendenzen und auf die will ich jetzt so ein bisschen eingehen, auch auf die Wirnes, die das teilweise jetzt mit neuen Theorien hinterlassen hat. Heute zum Beispiel die Demonstration in Bochum, äh, Pandemie der Lügen und der Impffaschismus, immer eine neue Begrifflichkeit, die jetzt hier <lacht> dargestellt wird. Ähm, es gibt ein paar neue äh, wirre Ideen, die also eine Rolle spielen in diesem ganzen Zusammenhang. Ich will sie nur kurz äh, äh, darstellen, weil sie in der weiteren Diskussion vielleicht noch eine Rolle spielen können. Das wäre diese QN Geschichte, wo also die aus den USA kommt, wo eben man davon ausgeht, dass es eine satanistische Elite gibt, die also Kinder entführt, deren Blut trinkt, sich dadurch verjüngt und das alles mit einem Deep State zusammen ist und äh, Trump gegen diese Leute äh, vorgehen würde, da kommt diese Idee also her, ist im Zusammenhang damit zu sehen. Ziemlich irres Zeug, würde man sagen, aber äh, zum Beispiel der äh, Typ, der in Hanau diese dieses Massaker äh, veranstaltet und so weiter, bezieht sich auf QN und die Q-Fahne, die ist ja bei vielen Querdenker-Demonstrationen auch hier in Berlin überall immer wieder zu sehen. Der andere, den ich noch kurz nennen will, der auch in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, Alexander Jones, Alex Jones, ist auch ein Amerikaner, der äh, ja einen eigenen Fernsehsender da auch betreibt, und der äh, auf den bezog sich der Stefan Balliet, der ja in Halle dieses, äh, dieses diese, diese Synagoge überfallen hat. Deswegen will ich das benennen, auch wenn es total versponnen klingt, gibt es echt Leute, für die sowas eine Rolle spielt weil so ein USB-Stick mit Dingen von ihm hier drauf, also dieser Typ, äh, den man als Verschwörungsunternehmer bezeichnen kann, für den ist also der Feminismus das schlimmste Übel der Welt und er hat ja diese bewegung äh, aufgerufen, was also auf Deutsch übersetzt so viel wie unfreiwilliges Soli Solibatäre heißen würde und äh, geht davon aus, also der Feminismus uns unterdrückt, dass es Feminoide gibt, also Wirkstoffe, die in die in das öffentliche äh, Wassersystem eingespeist werden oder einfach so ins Getränk geträufelt werden aber, äh, und die ähm, dann wehrlos machen gegen den Feminismus, aber Alex Jones kann uns helfen, er hat nämlich das Gegenelixier äh, erfunden und das kann man dann auch bei ihm bestellen. Also solche wirren Geschichten, würde man sagen, aber sie haben schon dazu geführt, dass Leute also hier tatsächlich äh, dann auch mit Autos in Demonstrationen gefahren sind und sich davon wirklich äh, inspirieren lassen, deswegen wollte ich es hier genannt haben. Denn der Wahnsinn kommt ja zusammen oder ist zusammengekommen bei diesen ganzen Querdenker-Geschichten. Äh, hier haben wir es nochmal schön in einem Bild. Donald Trump, QAnon, Reichsfahne, Brandenburger Tor, Stars and Stripes, also alles äh, sozusagen äh, zusammen gemischt. Und äh, um dem allen noch einen draufzusetzen, gründet sich dann auch noch äh, die Freie Linke, die jetzt sagt, sie will jetzt von links eine... Äh, Tendenz gegen diese Corona-Geschichten darstellen und die ähm, ja äh, keine Berührungseingste hatte mit AfD und anderen Rechten äh, aufzutreten. Freie Linke kommt noch mal aus einer anderen Ecke heraus, hat mit dieser sogenannten Friedensbewegung zu tun. Da gibt es ja jetzt auch den zweiten Krefelder Appell. Da kommt aber vielleicht gleich noch mal in der Diskussion einiges mehr. Das möchte ich jetzt nicht äh, vorwegnehmen. Und äh, das gibt durchaus recht aggressive Aktionen. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt am 16. September, als äh, da die, äh, an der Volksbühne äh, dann wieder die, der Spielbetrieb aufgenommen werden sollte, impft euch ins Knie, Leute mit roten Fahnen davor, die die Eingänge verbarrikadiert hatten. Und da gab es ja auch tägliche Auseinandersetzungen. Also das ist äh, nicht, nicht ganz so ohne, sind relativ aggressiv, wie es teilweise abgeht. Ja, was kann man dagegen tun? Da will ich auch noch kurz sagen, es gibt ja die Antiverschwungel-Aktion, finde ich eigentlich äh, eine ganz äh, sympathische Geschichte, äh, die ja in ihren Logo diese Reptiloiden hineingesetzt hat. Deswegen diese Echsen, also das ist ja auch so eine Theorie, Echsenartige Reptiloiden wären also unterwegs von Außerirdischen gezeugt oder gelandet und die würden also die Politik bestimmen, mit total irres Zeug. Da gibt es einen Typ, der heißt. David Eick, der das vertreibt. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen. Es ist total äh, irre eigentlich, aber es gehört alles in diesen Zusammenhang, er erklärt dann auch diese Geschichten. Und äh, das fand ich mal eine ganz sympathische Sache, äh, wo man nicht gleich mit der Pompe kommt, wo man so sich ein paar Leute als Reptilien verkleidet, dann in die Querdenker-Demo am Alexanderplatz äh, gemischt hatten. Und dadurch einiges verursacht hatten an, an Irritationen. Und den Kindern hat es vor allen Dingen auch viel Spaß gemacht. Äh, ich will das jetzt nicht auf die lächerliche Sache äh, ziehen, aber ich fand es eine ganz erfrischende Geschichte. So viel also mein Schweinsgalopp durch die Geschichte, den ich jetzt hier beenden will. Und dann das Wort mal abgeben. Genau. Erstmal vielen Dank, Bernd, für diesen wirklich im äh, Schweinsgalopp durchgepeitschten historischen und aktuellen Teil. Ähm, ich weiß gar nicht, Nick, würdest, würdest du jetzt noch mal historisch drauf eingehen? Oder ja, ich, ich möchte ein paar Punkte gerne noch ergänzen. Mhm. Genau. Ähm, ich denke, Bernd hat ja vieles jetzt, sag ich mal, auch sozusagen dargestellt, wie die KPD, äh, ja, wollen wir es Querfront nennen, aber wie die KPD sozusagen probierte, aus welchen Gründen auch immer, mit Rechten ähm, hier ins Gespräch zu kommen, die rüberzuziehen. Ich denke, da ist es auch wichtig zu sehen, dahinter waren natürlich taktische Absichten. Ähm, es ging darum, das damals auch als Klasse noch sehr starke Kleinbürgertum, äh, traditionell nationalistisch eingestellt und so, entweder rüberzuziehen auf die linke Seite oder aber zumindest ruhig zu stellen, zu neutralisieren während der erhofften revolutionären Auseinandersetzungen und es ging natürlich auch, wie es Bernd ja auch schon ausgeführt hat, zum Teil auch um Außenpolitik, also eher um sowjetische Außenpolitik in dem Fall. Das aber, man kann sagen, ich denke, man kann sagen, es steckt da jeweils immer Taktik dahinter, aber Querfront, Querfront als Strategie, ich denke, da ist es ganz wichtig zu sehen, dass zumindest historisch das eben wirklich eine rechte Strategie ist, von Rechten, von faschistischen Kreisen, äh, die eben darauf abzielte, durch die Übernahme von linken Themen, äh, linker Symbolik, linken Auftreten, eben in die Arbeiterinnen und Arbeiterklasse einzudringen, ähm, die ja, eben Arbeiter weg vom Marxismus, sowohl in seiner sozialdemokratischen wie in seiner kommunistischen Form zu bringen, weg vom Internationalismus, weg vom Marxismus eben, ähm, und äh, für einen volksgemeinschaftlichen Sozialismus zu gewinnen, also letztendlich für ja für einen autoritären Führerstaat, in dem dann eine scheinbare Partnerschaft zwischen Arbeit und Kapital herrscht, also etwas, was es nicht geben kann, was also letztendlich Kapitulation der Arbeiter bedeuten würde. Ähm, und wir sehen eigentlich diese Herangehensweise schon sehr sehr früh, schon mit der Gründung der Nazi Partei, also der die erste die Vorgängerin der NSDAP, das war ja die deutsche die deutsche Arbeiterpartei. Also da sehen wir schon an, an dieser Wortwahl, dass hier probiert wurde, eigentlich mit einer Partei, mit einem faschistischen Programm, ähm, an Arbeiter ranzukommen. Man hat sich als Arbeiterpartei dargestellt. Also vorher war es üblich, äh, noch im Kaiserreich, dass Parteien, äh, rechte Parteien, das waren eher ja, Honoratiorenparteien, da waren dann Schuldirektoren äh, drin, da waren dann Banker drin. Und, äh, und andere, aber es waren keine Massenparteien gewesen. Aber jetzt, auch vor dem Hintergrund allgemeines Wahlrecht und so weiter, war es jetzt äh, nötig, hier in die Arbeiterklasse auch reinzudringen, Verwirrung zu schaffen und eben faschistische Massenorganisationen auch aufzubauen. Und das konnte eben nur gelingen durch die Übernahme linker äh, Programmatiken, linker äh, oder äh, scheinbar linken Auftreten. Also wenn wir uns dann auch die Symbolik der NSDAP anschauen, erstmal der Name, so, nationalsozialistisch und Arbeiter ist drin, dann die roten Fahnen, wenn auch mit weißem Kreis und Hakenkreuz. Ähm, dann, wenn wir uns das Programm anschauen, wo dann auch so, ich sag mal, scheinbar antikapitalistische Punkte drin vorkommen, die Brechung der Zinsknechtschaft und dergleichen, dann sehen wir also wirklich hier dieses Bemühen, äh, sich eigentlich ja, hier als antikapitalistische Kraft irgendwie darzustellen. Natürlich waren Antikapitalismus, war kein echter Antikapitalismus, es lief auf Antisemitismus raus immer. Aber es wurde eben hier schon versucht, in dieses Spektrum sozusagen eigentlich in ein linkes Spektrum damit auch reinzukommen, den Kommunisten, Sozialdemokraten die Leute abspenstig zu machen. Und später war das ja dann auch wieder bei dieser Querfrontstrategie des General von Schleicher. Also die zielte ja nicht nur darauf, jetzt nicht die nazi an die Macht zu lassen, sondern auch eine Alternative zu finden, sondern sie, äh, es war eine Querfront, die sich ja auch vor allem gegen die äh, immer stärker werdende KPD gerichtet hat. Die sollte ja nicht Teil dieser Front sein. Schleicher wollte die rechten Gewerkschaftsführer drin haben, er wollte die rechten sozialdemokratischen Führer mit drin haben und er wollte den Strasserflügel mit drin haben, um auf die Weise für seine nationale Diktatur eine Basis in der Arbeiterklasse zu schaffen. Aber er wollte natürlich nicht die KPD dabei haben. Und ich denke, das ist einfach wirklich wichtig, wenn wir uns zumindest historisch die Genese der Querfront als Strategie anschauen. Es war immer eine rechte Strategie. Von linker Seite, von der KPD, gab es vielleicht mal, ich sag, Verwirrungen, es gab taktische äh, Manöver äh, dergleichen, aber es war nie als so eine durchgängige Strategie eigentlich, aber von rechter Seite war es eben wirklich als Strategie gedacht und ähm, ich denke, das ist bis heute auch oft noch so, wobei es wir jetzt in den letzten Jahren vielleicht neue Entwicklungen hatten, das auch, ja, Leute, die, ich sag mal, mindestens von links kamen, plötzlich sich offen für Querfront als Strategie ausgesprochen haben. Das hatte man früher eigentlich äh, nicht so gehabt. Also zum Beispiel Jürgen Elsässer, der ja wirklich also diverse Wendungen in seinem Leben hingelegt hat, vom Maoisten zum Erfinder der Antideutschen, zum harten anti äh, Aber dann eben vor ungefähr elf, äh, zwölf Jahren begann er dann ja ganz offen, eine Querfront zwischen rechts und links zu fordern, eine Querfront äh, von Gauweiler bis Lafontaine, ähm, auch seine Zeitung Kompakt, die er dann gegründet hat, oder seine Volksinitiative äh, gegen das Finanzkapital waren ja erstmal als Querfrontprojekte wirklich gedacht. Nur, ich denke, man konnte hier ganz schnell sehen, äh, dass oft solche äh, Linke, die eben auftreten und äh, eine Querfront propagieren, damit im Grunde genommen schon jede linke Grundlage verlassen und sehr, sehr schnell äh, ganz, ganz rechts landen. Also Jürgen Elsässer ist heute durch und durch ein Faschist. Äh, selber wird er sich auch, denke ich, nicht mehr irgendwie als links definieren. Wahrscheinlich sieht er sich selber als Patriot oder so, aber äh, wird ein Teufel tun, sich irgendwie noch als links darzustellen. Und es hat sich, denke ich, recht schnell auch gezeigt, dass ihm eben auch bei seinen Querfrontprojekten, ja ich sag mal, die linken Spielpartner fehlten. Eine Handvoll Leute hatte er da vielleicht, aber äh, im Wesentlichen hatte er von Anfang an rechte Autoren, hatte rechte Leute dabei gehabt, die da mitmachten ähm, und ist dann selber ganz rechts als AfD, als Pegida-Unterstützer äh, eben geendet, was er ja heute noch ist. Oder ein anderes Beispiel, äh, sicherlich Ken Jebsen, ähm, auch jemand, also dieser ehemalige Radiomoderator, der dann mit seinem eigenen Kanal Ken FM begann. Auch jemand, der eigentlich am Anfang äh, immer durchaus probiert hat, sich links zu positionieren, aber dann immer auch schon sagte, es gibt eigentlich gar kein Rechts und Links oder wir müssen Rechts und Links zusammenführen. Ähm, also er hat selber auch zu Zeiten, wo er sich noch als Links verstand, hat Ken Jebsen auch schon auf rechten Kundgebungen äh, gesprochen und so immer mit dem Ziel, dass er sagt, wir haben ja eigentlich viel gemeinsam, Linke und Rechte, und eigentlich bedeuten diese Abgrenzung gar nichts mehr, wir müssen das zusammenführen. Und ich denke auch bei Ken Jebsen können wir sehen, also dass er inzwischen vollkommen im rechten Lager äh, wirklich auch gelandet ist. Also drum äh, von Querfront, von linker Seite äh, sehe ich so eigentlich kaum, sondern die, die es als Linke eben sozusagen als Strategie äh, ausgeben, landen sehr, sehr schnell wirklich ganz rechts. Und ähm, Wenn wir jetzt hier über diese Freie Linke vielleicht noch einen Satz äh, zu sagen, also äh, die, soweit ich es sehe, also das äh, sind ja viele Leute, die wirklich aus linken Gruppen kommen, ihre führenden Genossen sind oft aus äh, trotzkistischen Gruppen, aber es sind auch Leute dabei, die früher in der Linkspartei, in der DKP, bei den Anti-Imps und so waren, aber äh, da sehe ich auch gar nicht unbedingt, dass hier bewusst die Querfront mit Nazis gefordert wird. Es ist eher das Problem bei der Freien Linken, die Freie Linke sagt, die faschistische Gefahr geht vom, vom sogenannten Corona-Regime aus und äh, dem muss man alles unterordnen und demgegenüber ist es sozusagen das geringere Problem, wenn auf Querdenker-Demonstrationen auch Nazis und AfDler dabei sind. Äh, die mag die Freie Linke dann nicht unbedingt, aber sie sagt, naja, wir müssen erstmal froh sein um jeden, der hier auf die Straße geht und äh, wir dürfen uns von solchen Kräften nicht ablenken lassen, die Hauptgefahr. Ist eben das faschistische der Corona-Faschismus. Also so die natürlich wirre, völlig falsche Einschätzung. Aber auch von, bei der Freien Linken sieht man es nicht, dass sie jetzt bewusst sagen, wir müssen jetzt hier mit, mit der AfD oder anderen kooperieren. In der Praxis Gab es allerdings solche Kooperationen, zumindest also es gibt hier Bilder, die zeigen, wie Freie Linke dann das Mikrofon weiterreichen an AfDler auf einer Kundgebung und dergleichen. Aber daher steckt jetzt, denke ich, nicht die große Querfrontstrategie dahinter, sondern ähm, ja eine völlig falsche Einschätzung äh, der ganzen Situation und auch, wo man selber steht. Äh, ja, So viel vielleicht erstmal noch als Ergänzung auch zu dem historischen äh, ja, Abschnitt äh, auch von Bernd. Alles klar. So, dann erstmal vielen Dank für eure ähm, Inputs. Ich möchte noch mal zwischendurch auf ähm, das Fragetool verweisen, was wie gesagt direkt unter der Videobeschreibung ist. Und genau, ihr habt das jetzt quasi ja schon zusammengefasst, also von der historischen Sekundität ähm, bzw. der historischen Einordnung äh, zu den aktuellen. Ähm, zu der aktuellen Situation. Vielleicht bringen wir noch mal ein kleines äh, klein Stück zurück. So, ähm, was man ja eben auch nicht vergessen darf, ist, dass eben gerade zu Beginn der Pandemie es ja auch eine größere Solidaritätskampagnen gab. Also gerade so Gabenzäune und so weiter waren ja durchaus halt auch Vorhanden. Von daher ist es ja nicht so, dass quasi nur von rechter Seite versucht wurde, das zu nutzen. Das ist auch ganz witzig, weil zum Beispiel auch die größten ähm, Pandemieleugner am Ende, wie die NPD, noch am Anfang versuchte, quasi selbst einen Einkaufsservice oder ähnliches halt, äh, zu organisieren und dann erst später eben in dieses LeugnerInnen äh, quasi Milieu übergegangen sind. So, was, was mich jetzt noch mal interessieren würde, so, ihr habt es ja vielleicht noch so ein bisschen angerissen, so. Wo seht ihr jetzt quasi eigentlich auch schon Kontinuitäten halt äh, im Vorfeld? Also zum Beispiel der vom begriff wurde ja schon öfter verwendet, also eben auch bei den bereits angesprochenen Mahnwachen für den Frieden oder auch eben bei den äh, quasi Antideutschen. So, jetzt gibt es da eine Kontinuität oder ist das quasi jetzt ein komplett neues Phänomen? Also... Wer möchte erst? Bernd, du? Oder? Hau rein. Ich habe ja eben das Erste, erstes ich dann als zweites. Also, ich denke, wir müssen hier erstmal als einer auch sehen: ähm, Querfront wird natürlich auch von Seiten, ja, ich sag mal, der, der Herrschenden oder sehr stark auch von Seiten der linksliberalen Presse, von Taz bis Tagesspiegel bis Zeit und so, erstmal auch gebraucht um ja unliebsame Positionen, antiimperialistische Positionen, antizionistische Positionen, äh, auch klassenkämpferische Positionen, Kritik an der EU und so weiter, um sowas alles auch zu diffamieren. Also drum, ich bin persönlich sehr, sehr vorsichtig eigentlich mit dem Gebrauch des Querfrontbegriffs. Äh, wir haben Situationen, äh, wo man wirklich auch nicht mehr anders ausdrücken kann. Also wenn ich jetzt daran denke, jetzt hier tauchte gerade ein neuer Krefelder Appell auf, wo also hier diverses, der auch bekannte Köpfe der alten Friedensbewegungen, alt kann man auch wörtlich nehmen, die meisten sind weit über 80, die da draufstehen, neben den führenden Köpfen der Querdenker-Szene der Freien Linken und anderen unterschrieben haben und man sich hier nicht nur gegen die NATO wendet, sondern auch gegen ein Impfregime, Dergleichen, also dann äh, sage ich, äh, das kann man nicht mehr anders als, als Querfront bezeichnen. Aber sehr oft wird eben der Querfrontbegriff erstmal einfach von den Herrschenden wirklich oder von der herrschenden Presse benutzt, um hier Positionen zu diffamieren. Also äh, wurde ja schon für die ersten Hygienedemos zum Beispiel am Rosa-Luxemburg-Platz verwendet, äh, als dort, äh, ich sag mal, äh, sowohl Nazis wie auch Leute, die sich subjektiv äh, als linksradikal fühlen, sicherlich jeweils an einer Hand abzuzählen waren und die Masse einfach nur äh, verwirrte Impfgegner, Esoteriker und andere gewesen sind. Und ähm, später wurden dann die Rechten dort viel stärker, aber es sollte eigentlich ein ganzes Jahr dauern, bis sich dann sowas wie die freie Linke gebildet hat und tatsächlich auf Querdenker-Demos plötzlich linke Symbolik, Che Guevara Fahren, Rote Fahren und so zu sehen waren. Lange war das nicht. Da existierte das wirklich nur im Kopf liberaler, linksliberaler Journalistinnen und Journalisten, die hier bei aller auch berechtigten Kritik an Querdenkern bei der Gelegenheit auch gleich noch gerne Linksradikale und Antikapitalisten miterledigen wollten. Aber wenn es. Drum jetzt geht dann zu fragen, was für eine Vorgeschichte haben denn jetzt hier diese Querdenkergeschichten zum Beispiel? So, da landen wir tatsächlich natürlich bei, ähm, auch bei diesen Mahnwachen, bei äh, den Montags -Mahnwachen für den Frieden, die sich ja so 2014 im Umfeld der damaligen der Ukraine-Krise ähm, hier entwickelt haben. Da gab es ja plötzlich in vielen Städten dann äh, eine, ja, wie es hieß, eine neue Friedensbewegung. Ähm, wo aber dann auch führende Exponenten, also sehr oft waren es Leute, von denen die ganz neu plötzlich äh, in der Politik waren, wie Lars Mehrholz, äh, hier ein Fallschirmunternehmer äh, in Berlin, der ja hier die führende Figur wurde. Ähm, und, so, und die sagten dann auch, ja, ich sag mal, recht wirre Sachen. Zum Teil waren, haben so richtige Positionen gegen die NATO, gegen die Kriegsgefahr, gegen die Einkreisung Russlands. Aber das wurde dann verbunden mit einer, ja, Wirren oder bis ins antisemitische abgleitenden Kapitalismuskritik, da wurde dann die Federal Reserve Bank in den USA äh, etwas was oder die Rockefellers oder so äh, plötzlich als Ursache allen Übels und aller Kriege des letzten Jahrhunderts dargestellt, also eindeutige antisemitische Schiffrin, die da auch mitschwingen. Aber diese Mahnwachen, ich sag mal so, ich habe mir die ja auch selber mal angeschaut, Da war, die waren so bunt, sag ich mal, wie die alte Friedensbewegung auch. In der alten Friedensbewegung der 80er Jahre, da hattest du auch harte Nationalisten dabei, die auch sagten, wir wollen nicht, dass Deutschland hier zwischen Ost und West zermalmt wird in einem Krieg. Da hattest du auch ähm, Pazifisten und Esoterik-Hippies und alles dabei. Und ähnlich war das, denke ich, auch bei diesen neuen Mahnwachen äh, für den Frieden mit einem großen Unterschied. Es gab keine starke Linke mehr, die da eine Linie reinbringen konnte. Also in der Friedensbewegung der 80er Jahre. Da hattest du immer noch irgendwo im Hintergrund die DKP und hinter der DKP noch die Gelder ähm, aus dem Osten und äh, überhaupt die ganze Existenz von DDR und Sowjetunion. Und das wirkte sich schon dann immer noch bei aller Wirrnis, die auch in der alten Friedensbewegung war, doch irgendwie, ich sag mal, ordnend aus, dass es im äh, weiteren Sinne doch in einer linken Linie blieb. Aber wir haben inzwischen diese starken linken Kräfte so nicht mehr und darum hatten wir dann dieser neuen Friedensbewegung, ja, alles Mögliche. Da hatten wir wirklich an einigen Orten Nazis, die dann da sehr aktive Rolle spielten, die die führende Rolle waren. In anderen Orten waren es eher linke Kräfte. Ähm, jedenfalls gab dann sehr schnell der Querfrontvorwurf, ähm, auch von Seiten der Presse, auch von Seiten einiger antifaschistischer Gruppierungen und so. Ähm, und wenn wir uns jetzt die Geschichte anschauen, kann man sagen, aus äh, diesen Mahnwachen für den Frieden löste sich dann auch tatsächlich schnell in einigen Orten eine weiter, viel weiter rechts stehende Bewegung raus, ähm, also die patriotischen Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes oder Endgame oder solche Gruppen, also Gruppierungen, äh, Strömungen, die wirklich ganz klar rechts dann standen. Ähm, es gab innerhalb dieser Bewegung ja auch Auseinandersetzungen. Es gab zum Beispiel viel Kritik, als Jürgen Elsässer sich dort einmischte. Da haben dann durchaus einige Leute auch probiert, einen Gegenappell zu machen, ihn nicht mehr auf allen diesen Mahnwachen sprechen zu lassen. Aber wir konnten dann eben erleben, wie im Grunde genommen, aus den Resten dieser Mahnwachen sich in einigen Orten dann im folgenden Jahr, auch vor dem Hintergrund äh, der großen äh, Fluchtmigration und so, ähm, plötzlich erste Pegida-Gruppen dann entwickelten. Also da gab es durchaus auch Kontinuitäten. Ähm, und ähm, teilweise finden wir dann auch wieder auch personelle Kontinuitäten. Von damals finden wir dann heute wieder in Teilen, äh, gerade der Querdenker-Szene, äh, zum Beispiel auch in, in Sachsen oder Thüringen oder so, ähm, wo dann eigentlich so eine ähnliche Gemengelage ähm, dann auch wieder herrscht. Ich denke, nur einen großen Unterschied muss man auch zum Beispiel sehen, wenn wir uns diese Mahnwachen für den Frieden erstmal anschauen und die Querdenker-Demonstrationen heute. Ähm, bei den Mahnwachen für den Frieden kann man sagen, äh, es kam auch eine Menge Menschen hin, die vorher nie politisch aktiv waren. Ähm, von der Zusammensetzung. Es waren viele, die sicherlich vorm Computer politisiert wurden ähm, und damit erstmal auf die Straße dann äh, gegangen sind, erstmals im Leben. Also ähnlich wie vielleicht auch heute äh, bei der, der Querdenkerbewegung. Aber viele, die er sich erstmal zu diesen Mahnwachen für den Frieden gingen, wollten ja was grundsätzlich Richtiges. Sie wollten Frieden die wollten hier äh, Schluss äh, der Kriegsgefahr gegen Russland und so und das ist ja erstmal was richtiges, während viele die natürlich jetzt hier auf Querdenker-Demonstrationen gehen von Anfang an erstmal auf einer völlig irrationalen falschen äh, Basis agieren, indem sie ein ja doch tödliche Virus hier äh, leugnen, indem sie ähm, im Grunde genommen hier ja, ja ja sie stehen sozusagen mit ihren zentralen Forderungen äh, gleich schon äh, da ist nichts Unterstützenswertes. Also bei diesen Mahnwachen für den Frieden, da konnte man immer noch überlegen, wie hätte man als Linker reagieren müssen. Hätte man da hingehen sollen und um die Linie kämpfen, die Nazis rausschmeißen und probieren, den anderen eine vernünftige Kapitalismuskritik zu bringen, zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber bei Querdenker-Demonstrationen, äh, sag ich mal, äh, da ist schon das ganze Ziel dieser Demonstration einfach falsch und äh, insofern sehe ich da auch eigentlich keinerlei Interventionsmöglichkeit und so, ja, so viel vielleicht erstmal. Ich habe schon wieder zu lange geredet. Nein, ganz lieben Dank. Das hat das nochmal sehr gut ähm, zusammengefasst, worauf ich auch einfach im Endeffekt hinaus wollte. Sind jetzt auch schon die ersten ähm, Fragen eingegangen, aber ich würde jetzt nochmal sehr gerne zunächst Bernd das Wort erteilen, wenn er dann noch was ergänzen möchte zu der Thematik. Über wen sprechen wir hier eigentlich? So, wo kommen die Leute her? So, und gibt es da noch Interventionsmöglichkeiten? Ja, ich wollte eigentlich nur kurz dazu noch sagen, dass ich das, dass ich dem beipflichten möchte, dass dieser Begriff der Querfront vor allen Dingen ein polemischer Begriff ist, der im Grunde genommen von den Medien angewandt wird, um alles in einen Topf zu werfen. Ich habe schon gesagt, Querdenk, querfront, das sind natürlich unterschiedliche Sachen. Und ich nehme auch ungern den Begriff Querfront oder Verschwörungstheoretiker. Ich finde den Begriff Schwobler eigentlich für diese Gemengelage sehr äh, treffend. Ich hatte ja eben auch dargestellt, diese verschiedenen irren äh, Theorien, die da auch noch Rolle spielen. Ähm, ich sehe trotzdem jetzt eine neue Tendenz. Also am Anfang war es, der Anfang dieser Entwicklung war es tatsächlich vor allen Dingen diese Impfgegner-Geschichte, aber jetzt durch diesen zweiten Krefelder-Appell und diese ganzen Geschichten ist diese äh, Fraktion, die man so aus dieser Friedensbewegung ist. Äh, Gemengelage da entstanden ist, ähm, hat sich da eingemischt. Und das, da sehe ich eine neue Qualität oder eine neue Entwicklung drin. Und äh, es gab auch früher schon immer Anknüpfungspunkte, vor allen Dingen in antiimperialistischer Gruppen, ohne die jetzt diffamieren zu wollen und Antiimperialismus jetzt wieder runterzumachen, aber zu den sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen. Und da gab es schon äh, also auch früher äh, Berührungspunkte sozusagen, die sich also in heutiger Zeit offensichtlich eine äh, andere Zeit sozusagen dann mh, durch äh, deine Annäherung äh, äh, ermöglichen. Und jetzt also irgendwie über diese Corona mit dem Zusammenhang, den dem Schwurblom Corona, einen neuen Zusammenhang ergeben. Ich bin gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht. Ich finde aber, wenn man da eine Linie reinkriegen will oder eine Begrifflichkeit reinkriegen, muss man sich irgendwie. Versuchen davon abzusehen, muss immer wieder sagen: Was ist denn eigentlich Rechts und Links? Also wie unterscheidet sich das? Und diese Frage wird sozusagen im Vordergrund stellen. Und dazu möchte ich kurz also nur sagen, dass alle diese Auseinandersetzungen und Kämpfe, ob es um die Ökologie geht, Klimakrise, soziale, selbst soziale Kämpfe, natürlich von Links wie Rechts interpretiert oder besetzt werden können, wenn man das Wort benutzen will. Auch, auch religiöse Sachen können, sind ja durch die Befragungstheologie und so weiter, kann man das rechts und links äh, sehen. Also es, Das ist alles sehr verwirrt. Also warum, worum geht es links? Wie gesagt, geht es um die politische und ökonomische Gleichberechtigung, was ein bisschen zu schwach ist, weil es im Grunde genommen ja nur äh, so eine formale Gleichheit äh, äh, propagiert. Äh, ich denke, es geht wirklich um die Beseitigung der Ungleichheit, also nicht nur der Klasse, sondern eben auch Rassismus, Sexismus, also eine wirkliche Gleichheit zu ermöglichen. Also Gleichheit heißt jetzt nicht Nivellierung des Individualismus, aber eine Gleichheit. Das ist im Grunde genommen, wenn ich so sagen muss, unsere Ausrichtung. Und die Rechten beharren eben auf die Ungleichheit, wollen diese möglichst Unterschiede darauf beharren, wollen sie also aufbauen. Das ist im Grunde genommen eine Unterscheidung und die würde ich immer versuchen, Ihnen diese Auseinandersetzung als Klarheit äh, hineinzubringen. In eine gefestigte Sch äh Schwurbler-Demo zu gehen und dazu versuchen, da jetzt so Aufklärungsarbeit zu betreiben, das halte ich allerdings für ein bisschen äh, schwierig. Da fand ich, ich habe es das äh, mit meinem Eingangs- äh, Bildern gezeigt, sich so dann als Dinosaurier zu vergleichen schon. <lacht> Wie soll ich sagen, die etwas peppigere Variante, die vielleicht ein bisschen mehr macht, aber dann damit irgendwelchen Leuten, die an QN oder irgendwelche Echsen oder was weiß ich, was für, für somatenten Glauben zu diskutieren, halt ich will nicht äh, zielführend. Ich würde es lieber anders machen. Gut Ja. So dann erstmal vielen Dank noch für ähm, diese weiteren Beiträge. Ich denke auch, was eben genau wichtig festzuhalten, ist so, dass hier quasi dieser Begriff halt auch nicht verwendet werden darf. Es muss klar benannt werden, so dass es hier quasi keine Berührungsängste bzw. eine absolut mangelnde Abgrenzung gegenüber rechts von diesen. Quellenkengruppen, wenn sie halt nicht selber schon komplett recht sind, so, aber eben auch von der Freien Linken und ähnlichen sich selber als links definierenden Gruppen halt ähm, vorhanden ist. Andererseits darf man eben auch nicht darauf reinfallen, das hat Nick ja sehr gut ähm, ausgearbeitet, damit quasi eigene linksradikale Positionen halt zu diskreditieren. So, wenn zum Beispiel Belltower News News davon spricht, dass hier die Freie Linke die Anti-Impf, anti wären, führt das natürlich völlig eine Realität vorbei, wenn zeitgleich die Redaktion Bahamas schon letztes Jahr an diesen Corona-Demonstrationen teilgenommen hat. Und damit quasi das eigene politisch oder politisch unliebsame Person quasi nur diskreditiert werden sollen. Unser Problem ist so ein bisschen das von Bernd angesprochene, mit den Ex-Menschen und, und so, ja, das ist ganz witzig, kann man mal machen. Aber was wir vor allen Dingen auch als problematisch sehen, ist eben, dass quasi auch die Gegenproteste, wie wir sie erlebt haben, gegen Querdenken und Co, quasi das Ganze zwar politisch parodiert haben, wie gesagt, das ist okay, das kann Mensch mal machen, aber auch damit vergessen, aber oft vergessen haben, eine eigene politische und antikapitalistische Position, das ist was Bernd auch eingangs halt angesprochen hatte, dass hier quasi natürlich auch Überwachungsmaßnahmen weiter halt umgesetzt werden und durchgedrückt werden, die natürlich hochproblematisch sind. Als 2007 noch die Vorratsdatenspeicherung im Gespräch war, gab es große, breite Demonstrationen, die allerdings halt eben auch fortschrittlich waren, beziehungsweise mit einer linksradikalen Position gut ähm, besetzt werden konnten. Da ist eben natürlich ähm, auch die Frage und ich sehe gerade, dass es quasi die ersten Fragen eben auch aus, diesem, aus der ähm, aus der Bevölkerung, die quasi von ZuschauerInnen kam. So, damit würden die äh, die ersten Fragen ist, äh, ob sich die Freie Linke quasi neu, also ob es die schon länger gibt, das wurde schon beantwortet, nein, die hat sich dezidiert gegründet, ebenso als vermeintlich linkes Gegengewicht eben zur sogenannten Corona-Diktatur. Ähm, was wir doch kommen würden, ist, dass Quasi diesem Brückenstark jetzt zu, was waren diese Gegenproteste zu Beginn? Sie haben in der Regel halt ähm, quasi soziale Frage doch oft außen vor gelassen, was halt auch ein ähm, Problem ist, so, wodurch sich teilweise das Gegenproteste ebenso, ich sag's mal überspitzt, als ähm, Regierungsjugend ja auch am Ende generiert haben, so und quasi die eigene soziale Frage und wer dort eigentlich halt darunter leiden muss, so unter diesen Maßnahmen auch so, also ganz konkret eben die Pflege genannt so die Krankenhäuser genannt so illegalisierte Menschen so die mit höheren Überwachungstechniken halt dann am Ende halt auch mit genauso schikaniert werden wollten daher quasi jetzt äh, schon mal an euch die Frage so wie müsste jetzt quasi auch eine linke Antwort aussehen auf diese Corona-Maßnahmen so also wie können wir das haben wir ja auch eben im Aufruf zur A-Demo ähm, geschrieben so wie können wir es schaffen diesen Spagat zu halten zwischen weil das ist ein tödliches Virus, da gibt es halt auch nichts zu diskutieren. Und wie gesagt, so was Nick auch schon ansprach, sozial, -sozial Positionen, wie das zu leugnen und am Ende auf den Survivor of the Fittest halt. Das ist ja bei dieser Durchseuchungsstrategie, die ja manche vorschlagen, eben genau das Problem, dass einfach Leute auf der Strecke bleiben. Aber wie kann quasi die linke Antwort aussehen, die sich halt einerseits kritisch zu halt den autoritärer Werten im Staat, das war im Übrigen auch schon lange vor Corona, so, da wurde der ja auch schon autoritärer, das ist jetzt keine äh, komplett neue Entwicklung, auch wenn gerne so getan wird. So, wie können wir uns quasi dazu positionieren? So, ich würde dann vielleicht erst ob Bernd zuerst anfangen möchte oder zuerst Nick. Okay, Bernd signalisiert, dass er gerne Nick das Wort geben möchte. Okay. Ja, erstmal vielleicht kurz nochmal, was sollte die Linken, die antifaschistischen Kräfte nicht machen? Also ich habe mich selber ja auch an einer ganzen Reihe antifaschistischer Proteste auch gegen die Querdenker-Aufzüge und so beteiligt. Und äh, ich muss sagen, ich finde es natürlich auch sehr unappetitlich, wenn in meinem Kiez dann irgendwelche äh, Querdenker-Corona-Leugner-Zentren, Kneipen und dergleichen sind. Aber was ich doch eigentlich die ganze Zeit, auch wenn ich mitgemacht habe, kritisch wirklich gesehen habe. Wir haben es hier ja nicht wirklich mit einer Nazi-Bewegung auf der Straße zu tun. Meistens jedenfalls nicht. In Sachsen und so stellt sich tendenziell ein bisschen anders dar, was dort jetzt um die Freien Sachsen rum und so läuft. Aber in den meisten Städten, sagen wir mal, sind die Querdenker in ihrer Masse. Das sind keine Stiefel-Nazis oder so. Und wir haben trotzdem oft klassische Antifa. Taktiken eigentlich gewählt, wie ja, Straßenprotest, Blockade und so weiter. Und ähm, das erschien dann wirklich oft so, ja, als ob wir hier äh, die Merkel-Antifa waren, wie es dann böse hieß, oder äh, nicht nur aus den Querdenker-Demos raus oder so. Oder, oder wir haben dann oft sogar vielleicht den Fehler gemacht, ja, tatsächlich eine andere Querfront gebildet zu haben. Also eine Querfront, die scheinbar, ich sag mal ja, von der von der Nähe bis zu Jens Spahn reichte oder so. Also das soll natürlich, also das gilt es, denke ich, auf alle Fälle zu vermeiden oder ähm, ja, sicherlich, äh, wir waren dann natürlich oft irgendwie auch ja entsetzt oder verwirrt, wenn die Polizei hier trotz Demoverbot und so äh, die Schwurbler laufen ließ. Aber ich glaube, ich denke trotzdem, es wäre völlig falsch, wenn wir jetzt hier danach rufen würden, hier ein schärferes Vorgehen, Demoverbote und dergleichen, äh, wegen Nichteinhaltung von Hygienemaßnahmen. Also ich meine auch rein aus Sicht von Hygienemaßnahmen, eine Demo, die sich bewegt, ist erstmal, da ist viel weniger Infektionsgefahr als zum Beispiel bei einer stehenden Kundgebung äh, und so. Aber äh, wir haben auch wirklich dieses Jahr erlebt, wie also mit demselben Vorwand äh, Hygienemaßnahmen wurden hier äh, palästinensische Demonstrationen aufgelöst oder gemeinsame jüdisch-palästinensische Demonstrationen zum Beispiel auch. Also wir haben gesehen, wie schnell wirklich diese Handhabe sich dann auch gegen gegen linke gegen fortschrittliche Kräfte gegen äh, und andere wenden kann. Also drum ist wäre denke ich wirklich ganz falsch, wenn wir hier jetzt hier äh, nach dem starken Start auch rufen würden oder äh, am Ende dann auch noch äh, applaudieren, wenn der hier jetzt äh, zuschlägt oder so das andere ist dass wir natürlich linke antworten auch brauchen und ich denke da müssen wir auch erstmal mal schauen was fehlt zum beispiel bei diesen ganzen corona protesten völlig sag ich mal ich war auch als journalist bei einigen dieser größten aufmärsche dann mitten in der masse dieser querdenker gelaufen hat mir das alles auch mal angehört und was dort absolut fehlte, ist die soziale Frage. Also ich meine, man weiß ja inzwischen auch aus soziologischen Studien, aber auch wenn man sich einfach nur mit den Leuten dort unterhält, die Masse sind ja eher, ich sag mal, kleine Freiberufler, kleine Unternehmer, Selbstständige und andere. Es ist nicht die Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse, die dort äh, marschiert. Sicherlich einzelne Ausnahmen, da sind natürlich auch Arbeiter, klassische Lohnabhängige dabei, aber in der Masse sind's, äh, ist es eben etwas, ja, marxistisch gesehen würden wir es wahrscheinlich zum Teil eher im Kleinbürgertum zuschlagen, auch wenn das sicherlich Leute sind, denen es äh, oft auch finanziell auch nicht gut geht oder so. Aber... Ähm, es wurde eben wirklich die soziale Frage, wurde überhaupt nicht angesprochen. Da wurde auf diesen Querdenker-Demos nie gefordert, jetzt, äh, dass es jetzt irgendwie mehr äh, Geld äh, geben muss äh, für die Arbeiter, die jetzt erstmal nach Hause geschickt wurden, oder mehr Geld für die Pflege oder was auch immer. Ähm, und ich denke, das sind so die Sachen. Also, wir müssten wirklich da probieren, ganz stark diese sozialen Forderungen von all denjenigen, die unter der Pandemie leiden, aber auch von denjenigen, die tatsächlich unter den Pandemieeingrenzungsmaßnahmen leiden, Also dass wir das auch aufgreifen. Natürlich da sind eine Menge kleine äh, Freiberufler und andere wurden also durch die Lockdowns ja wirklich an die Wand gefahren. Die Leute haben größte Probleme, nur äh, weil eben keine Kraft da ist, die dann wirklich probiert, hier die soziale Frage zu thematisieren. Drum ist es oft so, dass solche Kräfte dann, ja, oder solche Gruppen, die laufen dann tatsächlich den Querdenkern nach. Äh, da merkt man, dass in den Köpfen äh, ja eine ganz verkürzte oder äh, verkrümmte. Kritik der Probleme stattfindet. Das wirkliche Problem ist vielleicht, dass durch einen Lockdown Leute äh, hier monatelang vielleicht ihre kleinen Läden, ihre, ihre Werkstatt oder sonst was äh, zumachen mussten, aber sie gehen auf die Straße und brüllen äh, nach dem Friedensvertrag und Souveränität oder so. Also da ist natürlich dann ziemlich viel im Kopf schief gelaufen. Aber äh, die Ursache dahinter ist erstmal eine ganz materielle und da denke ich, sollten Linke eingreifen und Forderungen auch wirklich aufstellen. Ähm, und da muss man müssen wir uns auch gar nicht, denke ich, an den Querdenkern allzu sehr abarbeiten, sondern äh, dass wir wirklich probieren, selber eine linke, eine klassenbezogene äh, ja, Corona-Bewegung sozusagen aufzustellen und Eins muss man ja sagen, also ich meine, die Querdenker sind sehr geschickt, die ganze Widersprüchlichkeit hier in diesen Maßnahmen nachzuweisen. Ich meine, im Wochentakt gibt es hier, hier neue Anweisungen, welche Masken man tragen soll, welcher Impfstoff gut oder nicht gut ist. Es gibt so viele Widersprüchlichkeiten. Hier läuft ja auch ganz viel Absurdes wirklich. Die Querdenker leiten aus all dem ab, dass die Maßnahmen eh alle nichts bringen und hier eigentlich nur eine faschistische Diktatur im Aufbau ist. So ist es natürlich nicht, sondern wir sollten vielmehr wirklich deutlich machen, was ist der Hintergrund davon. Der Hintergrund ist, im Kapitalismus ist eine Pandemiebekämpfung nicht wirklich möglich. Hier ist es nicht möglich, so wie auf Kuba. Äh, ohne Impfpflicht übrigens äh, die ganze Bevölkerung auf freiwilliger Basis wirklich durchzuimpfen, am Ende mit selbstentwickelten Impfstoffen. Oder wie in China, wo du sicherlich, eine, ja, ich will jetzt nicht über den Staatscharakter von China reden, aber äh, dort hast du ganz andere Möglichkeiten. auch. Aber hier in unserem freien, wilden Kapitalismus, ähm, ja, da haben wir den riesen Widerspruch. Die Regierung muss hier ein Mindestmaß an Gesundheitsschutz herstellen, Einfach äh, damit sozusagen die Klasse, die ausgebeutet werden soll, die Arbeiterinnen und Arbeiterklasse, hier nicht äh, erkrankt, nicht mehr arbeitsfähig wird in ihrer Masse. Drum ist ein minimaler Gesundheitsschutz notwendig. Aber andererseits äh, steht die Regierung hier unter Druck der vielen einzelnen Kapitalisten, die weiterhin ihren kurzfristigen Profit realisieren wollen. Und aus dieser Gemengelage, aus diesem langfristigen Ziel, die auszubeutende Klasse gesund zu halten, um sie weiter ausbeuten zu können, aber auch gleichzeitig kurzfristig die Profite des Kapitals zu realisieren. Da ergibt sich dieser ganze Zickzack-Kurs, den wir hier erleben und diese ganzen äh, scheinbar unlogischen Maßnahmen und so. Und ich denke, das müssen wir auch viel mehr aufzeigen, viel mehr erklären. Ähm, und Daraus abgeleitet dann natürlich ganz stringente Forderungen stellen. Also ich meine, es gibt Kampagnen wie, wie Zero Covid und so, äh, die also hier ähm, ja, Ideen haben für wie kann eine solidarische, klassenbezogene ähm, Anti-Corona-Strategie ausschauen. Also da könnte man sich wirklich einiges auch mal äh, zu anschauen. Und ich wage mal zu behaupten, wenn wir es geschafft hätten, hier so eine Bewegung aufzubauen äh, von links, dann hätten auch Querdenker und solche Gruppen erstmal viel, viel weniger äh, Zulauf gehabt, als sie jetzt haben. Und äh, es war sicherlich im Nachhinein falsch, dass wir uns viel zu sehr oft äh, da an den Querdenkern abgearbeitet haben und viel zu wenig probiert haben, was Eigenes äh, auch auf die Füße zu stellen. Aber gut, im Nachhinein redet es sich immer einfacher. Super, genau. Ähm, vielen Dank. Besser hätte es jetzt auch nicht ähm, auf den Punkt bringen können, so am Ende hatten wir am Anfang dieser Pandemie eine große Orientierungslosigkeit erstmal innerhalb der radikalen Linken. So und ähm, wurden dann plötzlich auch mit diesem Phänomen der von Querdenken oder Corona-LeugnerInnen halt überrannt. Aber ich glaube, was am Ende der entscheidende Punkt ist, das, was du angesprochen hast, den Herrschenden konnte am Ende nichts Besseres passieren, als dass diese Bewegung halt am Ende auftritt. So, weil sie es geschafft haben, jegliche Kritik und eine antikapitalistische, eine linksradikale Politik Kritik an diesen Maßnahmen völlig zu diskreditieren, weil sie für sich das komplette Hoheitsrecht herausnehmen, so an Maßnahmenkritik. So, und diese eben genau nicht mehr in der kapitalistische Verwertungslogik einbetten, so wir sagen, ist doch alles Quatsch. So, und dadurch halt natürlich auch aufdecken: so, ne, diese Masken-Deals und so weiter, so, das ist ja, die Liste ist ja lang, wer sich da am Ende halt trotzdem auch wieder daran bereichert habe, die Schweinerei mit den Impfstoffen, dass die Patente nicht freigegeben werden. Auch der hochgejubelte Karl Lauterbach so hat gegen die Freigabe der Impfpatente ähm, gestimmt mit dem Ergebnis eben, dass es jetzt so wie Omikron gibt. So, weil eben quasi es eine absolut ungleiche Verteilung eben dieser Impfstoffe gibt. Und ich danke dir äh, auch nochmal für das Ansprechen von Kuba. So, da haben wir mal gesehen, wie es halt gut laufen kann. So, extrem hohe Impfquote, niedrige Inzidenz. Das ist vielleicht noch eine persönliche Sache, aber ich finde es natürlich sehr witzig, dass sich die Freie Linke immer, immer wieder auf Kuba bezieht. So, sie würden dort eigentlich nicht glücklich werden. Aber gut, ich würde dann jetzt erstmal trotzdem noch mal das Wort an Bernd übergeben, so eben zu der Frage so, wie sieht eigentlich eine linksradikale Position gegen diese Maßnahmen aus? Beziehungsweise wie können wir uns eigentlich selbst positionieren, eben ohne die Pandemie zu leugnen, aber gleichzeitig den autoritären Staat auch oder immer autoritärer werdenden Staat auch zu kritisieren. Max, du wieder rüber? Es ja, ja, kommt ja so nicht anders gehen. Nee. Das Mikrofon <lacht> ist hier okay, weg. Komm. Ja, ich würde äh, den ganzen zeibungsvollen Worten jetzt noch ein paar Sachen anfügen. Also ich äh, würde es konkreter fassen, also dieses Durchregieren, so ein autoritäres Durchregieren, was ich ja mittlerweile in der Regierung breit macht unter diesem äh, Slogan Pandemie. Das finde ich, sollte man auf Grundlage der Sachen, die wir sowieso als auch faschistoide Entwicklung durchaus immer kritisiert haben, im Auge behalten. Überwachungsstaat und diese Stichpunkte meine ich damit und auch konkret dann kritisieren, bzw. dann auch sehen, diese Maßnahmen, die ergriffen werden. Wo sind das Maßnahmen, die also mit der Pandemie tatsächlich was zu tun haben oder wo geht es? Also darüber hinaus, also heutzutage wird man ja jetzt schon an jedem Mal registriert, wo man einkauft, dies und das. Also diese Überwachung, das ist schon in erheblichem Maße gesteigert worden. Und natürlich auch das angesprochene, auch heute, weil da in Berlin wieder angesetzte verbot gegen Schwurbler-Geschichten oder zumindest gegen Impfgegner, das unterscheidet sich auch in sich dann noch ein paar Mal. Wenn ich was von demo Demoverboten höre, dann geht es mir immer weit über den Rücken, weil natürlich diese Demoverbote gegen rechts wie links eingesetzt werden und eigentlich immer ein Ausweis eines autoritären Staates sind. Und das ist Polizeistaat und Demoverbote finde ich also nicht also kann ich dem kann ich also nichts abgewinnen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich es konkreter halten. Ich würde auch versuchen, in der individuellen Diskussion mit Leuten, in denen man steht, also man kennt ja Leute, die da durchaus aus anderen Zusammenhängen in andere Richtungen tendieren, dass man in der Diskussion bleibt und dass man, wie gesagt, auch sich vor vorschnellen Ausgrenzungen, da wäre ich vorsichtig, diese viele Impfgegner sind auf keinen Fall Rechte, haben durchaus ein linkes Bild und sie gehen auch nicht auf jede Schwurbler-Demonstration. Also, ich würde versuchen, die Diskussion zumindest im individuellen Rahmen immer aufrechtzuerhalten. Und für mich ist es eben, wie ich das schon sagte, wichtig, dass wir, wenn wir in die Diskussion, wenn wir in alles, was wir hineingehen, in diesen politischen Sachen, unsere Ziele im Unterschied zu den anderen formulieren zu so Sachen wie jetzt Demos zu machen oder so. Von unserer Seite aus würde ich jetzt als nicht hilfreich im Moment empfinden. Das kann vielleicht doch mal der Fall sein. Aber jetzt im Moment sehe ich uns eher in der Position doch noch der konstruktiven Kritik, die wir überall öffentlich erheben müssen, gegen wie ich das jetzt hier zusammengefasst habe. Darüber hinaus sehe ich erstmal kaum Möglichkeiten. Ich schaue noch mal kurz, ob noch was Neues an Fragen eingegangen sind. Hm, nee. Genau, also das, was eingegangen ist, das haben wir jetzt hier so breit schon ähm, quasi bearbeitet, besprochen, jetzt nicht in jedem kleinen Detail, so, aber ich denke, der Überblick ist soweit da und in Anbetracht der Zeit würde ich quasi jetzt auch langsam ich schaue noch nochmal kurz zum ähm, zum Abschluss kommen. Genau. Vielleicht nochmal äh, kurz ja. was zur Freien Linken. Genau, also ich würde quasi kurz sagen und dann würde ich euch quasi noch nochmal äh, geben das Wort als abschließend oder ist es quasi noch mal vorher? Nö, können wir auch abschließend machen. Alles klar. Genau. Ähm, wie gesagt, vieles wurde halt schon gesagt, dass wir diesen Spagat halt vor allen Dingen halt hinkriegen müssen. Was haben, was haben wir als Antifa-Gruppe eigentlich gemacht? Wir haben jetzt äh, vor so ziemlich genau ein Jahr einen ziemlich langen Recherchetext veröffentlicht, wo wir quasi diese ganzen Symboliken, diese Kontinuität von Antisemitismus, Esoterik und so weiter aufgearbeitet haben, um einfach klarzumachen, so, welche Ideologien überhaupt ähm, dahinter stehen, so, um diese zu entlarven und einfach auch aufzeigen zu können, das sind keine antikapitalistischen Positionen und auch ähm, Quasi die Intention und die Motivation der Leute, die da, die das halt mit initiieren, so, ist halt eine ganz andere als eine linke, ähm, quasi, äh, ähm, Agenda, die da halt am Ende gefahren wird, so. Und was eben so gerne an den Tisch gefallen lassen wird, so, ist es ist ja, dass es durchaus äh, auch Anti-Lockdown-Demonstrationen von links gab. Also ich erinnere mich da an die Demonstration, so, dass äh, der Virus geht nicht äh, nachts spazieren, sondern tagsüber arbeiten insbesondere auf die Reaktion von vor einem Jahr, wo sich die ArbeiterInnen in die überfüllte S-Bahn quetschen mussten, so um sich halt quasi bei Nachtzeit halt oder das komplette Soziale halt eingeschränkt wurde, was natürlich im hohen Maß widersprüchlich ist zu einer echten äh, quasi Motivation, das Infektionsgeschehenheit halt, ähm, einzudämmen. So was haben, wir haben also, was haben wir also gemacht? Wir haben versucht auch immer diese Antikapitalistische Seite mitzubenennen im Rahmen unserer Möglichkeiten als Antifa-Gruppe haben eben auch versucht, ein Kulturprogramm halt dem entgegenzustellen. Das haben wir im Frühjahr diesen Jahres gemacht mit ähm, Solidarisch durch die Krise, wo wir eben versucht haben, eben genau die, die halt zu leiden haben unter diesen äh, Maßnahmen, unter Pandemien vor allen Dingen aus dem Pflegesektor und so weiter, ähm, zu Wort kommen haben lassen. Wir glauben eben, dass es halt eben höchst problematisch ist, so ähm, eine Querfrontheit geschehen zu lassen, beziehungsweise die, halt äh, unwidersprochen auch hinzunehmen, weil am Ende werden wir halt als Linke, können wir daran nur verlieren. Das haben wir vor kurzem in Italien gesehen, als eben gemeinsam ImpfgegnerInnen und Faschisten gemeinsam ein Gewerkschaftshaus ange angegriffen haben. Und da sehen wir halt schon, dass wir es gar nicht mehr um Arbeiterinnenrechte geht, sondern quasi die Agenda dieser eigenen Leute, das, obwohl diese Gewerkschaft sich auch sehr kritisch beziehungsweise sogar gegen diesen Green Pass in Italien ausgesprochen hatte. So, daher können wir am Ende nur verlieren und wie schon richtig gesagt wurde, Querfront ist nie eine linke Strategie. So ist es einfach nicht. Es ist quasi eine rechte Strategie, um zu versuchen, hier äh, Proteste zu, zu, um, ähm, nicht zu unterdrücken, sondern quasi für sich zu gewinnen, zu dominieren. Und das müssen wir quasi immer wieder so ähm, benennen. Jetzt würde ich gerne das Schlusswort an äh, Nick und Bernd nochmal geben. Falls noch okay Dann zuerst Nick und dann Bernd und dann würde ich quasi nachdem ich nochmal mal geguckt habe, ob nochmal irgendwelche Fragen äh, kamen. Moment, es kam nochmal kurz eine Frage rein. Aber Nick, du kannst gerne schon mal anfangen. Ich würde dir dabei mal kurz lesen. Ja, ich möchte noch mal ein paar Takte auch zu der sogenannten Freien Linken sagen. Ich meine, wir sind es ja hier generell in der linken Bewegung gewohnt, dass wir in ganz vielen Fragen auch manchmal auf wirklich unterschiedlichen Positionen, auf diametral entgegengesetzten Positionen auch stehen können. Also wenn ich nur an die Haltung vieler Linker hier zum Krieg in Syrien denke, die alten Anti-Ims unterstützen Assad. Die Leute, die eher so in Richtung linksliberal gehen, sind der Meinung, sie unterstützen dort irgendwie eine Adopt-Revolution, also irgendwelche syrischen Rebellen, die es in dieser Form gar nicht mehr gibt. Wieder andere unterstützen eben das selbstverwaltete Projekt Rojava. Also ich meine, wir sind es durchaus gewohnt, manchmal wirklich diametral gegen, gegenüberstehende Positionen einzunehmen. Oder gerade wenn wir jetzt an die Geschichte denken, wir könnten uns sicherlich äh, die Köpfe einschlagen, wie stehen wir äh, zu Niederschlagen des Kronstädter Aufstandes 21 oder andere schlagen sich die Köpfe ein über den 20. Parteitag der KPDSU oder so. Ähm, Unterschied zu der Frage heute, wie gehen wir mit Corona um, ist sicherlich, dass uns diese anderen Fragen hier in Deutschland als Deutsche Linke jetzt nicht so unmittelbar betreffen. Also du kannst sicherlich mit einem, also ich sag mal, ein Rojava-Anhänger, ein Assad-Anhänger und einer, der hier irgendwelche edlen Rebellen unterstützt, die es nicht gibt, können sicherlich in anderen Fragen zusammenarbeiten, gemeinsam auf eine Gewerkschaftsdemo gehen, sonst was und streiten sich nur über diesen Punkt hier, solange sie hier in Deutschland sind. In Syrien schaut es schon wieder ganz anders aus. Da müssen diese Kräfte, kämpfen sie gegeneinander oder wie auch immer. Aber hier die Frage Corona ist natürlich etwas, was uns unmittelbar betrifft. Äh, einige von uns haben sicherlich äh, direkt Angst, sich selber zu infizieren oder dass Verwandte infiziert werden. Einige von uns haben in ihren Familien äh, schon Tote oder Leute, die schwere Schäden davongetragen äh, getragen haben und so. Und da ist es natürlich, wenn man dann Leute sieht, die das alles abstreiten, die diese Gefährlichkeit komplett abstreiten, äh, ja, empfindet man das auch als persönliche Bedrohung erstmal von sich, von seinem Umfeld, von Leuten, die einem wichtig sind. Das ist sicherlich erstmal was, was hier auch so die Diskussion mit, auch mit sich selbst als links definierenden Leuten aus der Querdenkenbewegung oder der Freien Linken auch so schwer macht. Das ist das eines. Andere ist aber auch, ich möchte hier wirklich auch, auch mich direkt auch an Freie Linke wenden, die hier vielleicht auch zuhören. Ich kenne ja auch einige, die dabei sind. Ich kenne einige von früher, einige sind mir so mal über den Weg gelaufen oder in der Kneipe hat man mal ein paar Takte gesprochen. Und äh, ich muss einfach auch sagen, sicher, ich habe das Gefühl, wenn jetzt Corona vorbei wäre, würde man sich in ganz vielen anderen Positionen sehr schnell auch wieder mit Leuten von der Freien Linken einig werden. Wobei meine Vorhersage auch ist, dann wird die Freie Linke auch ganz schnell zerfallen. Ich meine, schon jetzt haben sie ja ihre erste Spaltung in Freie Linke und Freie Linke Zukunft. Der Streit war übrigens unter anderem darüber, ob man mit den Nazis zusammen marschiert oder nicht. Und die Frage ist halt wirklich, wird die Freie Linke überhaupt weiter bestehen nach Corona? Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich will nur zu den Leuten in der Freien Linken auch sagen, Leute, ich vertraue euch einfach nicht. Ich vertraue euch nicht, weil ihr mit Nazis lauft, auch wenn ihr das entschuldigt und sagt, äh, das Corona-Regime ist vielleicht der wahre Faschismus, aber so äh, habe ich ein Problem, wenn ich weiß, Leute, die mit Nazis marschieren, die Nazis vielleicht als das kleinere Übel auch ansehen, wenn solche Leute dann in unseren linken Zentren, Kneipen auftauchen, auf linke Veranstaltungen gehen und so muss ich einfach wirklich sagen, ich vertraue diesen Leuten, auch wenn sie sich subjektiv als Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten sehen, einfach nicht. Weil ich weiß, dass sie am nächsten Tag vielleicht wieder mit Faschisten laufen und was weiß ich, was sie den Faschisten dann erzählen, was sie in irgendeiner linken Kneipe gehört haben oder was sie über unsere Strukturen wissen und so. Und ich, drum, ich möchte einfach auch nur noch mal zu den Leuten von der Freien Linken sagen, die jetzt vielleicht zur LL-Demo kommen wollen oder an anderen linken Aktionen teilnehmen. Ich möchte einfach nur noch mal hier Zitieren den Oktoberclub, diese DDR-Band, mit dem Lied Sag mir, wo du stehst. Darin heißt es ganz klar, sag mir, wo du stehst. Und es heißt dann auch, du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen. Sag mir, wo du stehst. Und das ist es einfach. Wer bei der Freien Linken wirklich sagt, er ist links, ja, muss sich von den Faschisten, muss sich von den Querdenkern auch wirklich hier trennen. Und so, sonst kann es erstmal hier nichts Gemeinsames zwischen uns und ihnen wirklich geben, weil äh, diese Leute dann auch eine Gefahr für alle anderen linken Strukturen wirklich dastehen. Drum sagt uns, wo ihr steht und entscheidet euch, bei wem wollt ihr genießen. Wollt ihr weiter mit AfD, mit Querdenkern, mit QAnon-Anhängern laufen oder überlegt euch, ob ihr vielleicht trotz anderer Einschätzungen auch der ganzen Corona-Frage und so sagt, äh, der Antifaschismus ist euch doch so wichtig, dass ihr wirklich äh, mit Linken zusammenarbeiten wollt und kommen wollt. Aber dann müsst ihr wirklich einen ganz klaren Trennstrich ziehen zu diesen Faschisten, mit denen ihr äh, nach wie vor jedes Wochenende auf die Straße geht. Ein schönes Schlusswort. Ähm, aber es kam gerade noch eine Frage rein, die ich tatsächlich noch ganz spannend finde. Du hast jetzt sogar schon so ein bisschen angerissen, so Freie Linke wird sich wahrscheinlich überleben, weil der gemeinsame Nenner ist ja nicht mehr da, denn sobald diese Pandemie dann irgendwann durch ist. So. Aber wie würdest du es denn einschätzen und die Frage geht dann eben auch noch an Bernd so: welches Potenzial hat denn gerade Querdenken und die, die sich daraus ergebenden Strukturen, teilweise auch militanten Strukturen und Vernetzungen, die daraus entstanden sind, bis tief an die Sicherheitsbehörden halt hinein, dieses Staates, ähm, wie werden die nach der Pandemie, werden die weiter existieren? Und ähm, was, was wird deren ähm, Rolle früher äh, später denn sein? So auch aus antifaschistischer Sicht. Gut, ich sage nochmal was dazu und danach kann Bernd ja auch, auch darauf eingehen und Schlusswort. Ähm, ich denke, das äh, ist von, äh, ja, von Region zu Region auch recht unterschiedlich in Deutschland. Also. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass im Kernland der Querdenker in Baden-Württemberg, dort wo eigentlich die Masse herkam, war es jetzt gerade in den letzten Wochen vergleichsweise ruhig. Es gab auch Aktionen, sicher, in Mannheim waren ein paar Tausend auf der Straße, aber so diese großen Stuttgarter-Aufmärsche und so sind erstmal weg. Ich habe das Gefühl, dass dort die Szene, das ist ein, ja, ein anthroposophisches Bürgertum. Das sind Leute, die wollen vom Staat in Ruhe gelassen werden. Die wurden wild gemacht durch äh, hier die ganzen Corona-Maßnahmen. Aber das sind Leute, die jetzt auch nicht unbedingt äh, den Staat stürzen wollen, sondern die wollen ihre Ruhe haben. Ähm, und da glaube ich erstmal... Äh, sehe Ich jetzt auch nicht so bewusst, dass da wieder so viel losgehen wird. Was anderes ist es, wenn ich nach Sachsen schaue, partiell auch Thüringen, Sachsen-Anhalt und so, aber vor allem nach Sachsen, wo wir im Grunde genommen so eine Kontinuität haben, auch schon von, von Pegida bis jetzt zu diesen Corona-Protesten, wo wir einfach so Sachen haben, dass dann wirklich in 100 Städten und Orten gleichzeitig Montagsspaziergänge stattfinden. Koordiniert durch die Freien Sachsen, also durch eine faschistisch-sächsisch-separatistische Kleinstpartei, die aber mit ihrem Telegram-Channel hier eine Menge Leute erreicht und ähm, die sich eben gezielt auch öffnet für andere Nazis, für Dritter Weg, für NPD und so, äh, da sind Doppelmitgliedschaften sogar ausdrücklich erwünscht. Und da sehe ich tatsächlich eine große Gefahr, dass sich da was ranbilden könnte, also bis hin zu einer, ja, ich sag mal, originär faschistischen äh, Bewegung, die dann auch, wenn Corona weg ist, äh, weiter existieren wird, äh, andere Themen auch aufgreifen kann, äh, sei es die Klimafrage oder sonst was. Aber jedenfalls eine Bewegung, die einfach eine auch, ja, tatsächlich vorhandene Unzufriedenheit 30 Jahre nach der Konterrevolution äh, dort bei in den Köpfen vieler Leute wirklich erstmal für sich äh, nutzt und äh, ich denke, also ja, da, da wird mir tatsächlich Angst und Bange, wenn ich sehe, was da äh, sich noch äh, wirklich entwickelt. Also ich sag nur so, der, der anthroposophische Bürger in Baden-Württemberg, der will seine Ruhe, der will den Staat nicht stürzen. Aber das, was sich da in Sachsen zusammenbraut, die wollen den Staat stürzen und zwar äh, für einen, um dann einen anderen Staat zu haben, einen autoritären völkischen äh, Führerstaat. Und ähm, das sollten wir tatsächlich sehr genau im Auge behalten, äh, als, gerade als Antifaschistinnen und Antifaschisten. Äh, das doch eine beunruhigende Bewegung ist, soweit ich das jetzt hier, sage ich mal, aus Berlin raus mit Blick nach Sachsen sehen kann. Also wäre auch spannend, sicherlich äh, wie Genossinnen und Genossen vor Ort das Ganze dann wirklich einschätzen. Alles klar, super. Besten Dank. Dann wurde ich jetzt wieder übergeben. Meine Genossen, dann. Ja. ja, ich habe dem noch äh, vielleicht Folgendes anzufügen. Ich habe in den letzten Monaten mich sehr intensiv mit dieser Entwicklung konkret befasst. Also wie hat sich diese Querdenkerbewegung äh, oder Querdenkenbewegung, wäre der korrekte Ausdruck, äh, dann sozusagen entwickelt. Also mit den Schwerpunkten Stuttgart, Leipzig und natürlich Berlin, wo ja dann die wesentlichen Demonstrationen am Ende gewesen sind und das können wir natürlich hier in diesem Rahmen jetzt hier nicht im Einzelnen darstellen. Hat mich eben interessiert, wie ist das konkret abgelaufen, welche Akteure gab es da und da gibt es ja sehr viele interessante Geschichten drin, so Querschläger, Hildmann und so weiter. Da ist ja sozusagen ist bekannt und Mensch. ein paar andere von diesen Leuten und auch von diesen Theorien und die da eine Rolle spielen. Ich denke schon, dass es sehr hilfreich ist, sich da mal im Detail dann damit auseinandersetzen. Aber das wird ein neues Kapitel in meiner vierten Auflage, da können wir später nochmal mal drüber reden. Ich finde, diese, diese Bewegungen, Pegida wurde ja schon genannt, man kann man nicht mit dieser querdenken Bewegung natürlich vergleichen. Aber ich fand es insofern ähnlich, weil das so große Bewegungen, die ja so entstehen, wie ist das im Einzelnen, wer spielt eine Rolle und wie wie sind die Dynamiken da drin und das finde ich eben in der Betrachtung äh, interessant und auch erhellend und äh, ja, kann aber das jetzt hier natürlich nicht im Einzelnen äh, auswalzen. Vielleicht noch äh, zu sagen, warum ich glaube, dass zum Beispiel aus Stuttgart jetzt nicht mehr so viel kommt. Erstmal muss es ja Leute geben, die das organisieren. Äh, wenn die Organisatoren sich zurückziehen, dann schwächt sich das ab oder stellt sich ein bisschen anders dar und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass die also zumindest hier in Berlin ja auch ganz schön was vors Brett bekommen haben. Also nicht nur von Leuten auf der Straße, sondern es gibt auch eine Menge Verfahren, die da äh, eine Rolle spielen. Und dass das ein bisschen dämpfend gewirkt hat, das kann ich mir also schon vorstellen. Die letzten Demonstrationen hier waren ja schon ziemlich, äh, hat die Polizei ziemlich abgewirkt, Das muss man ja mal so sagen. Wobei ich mich jetzt nicht für polizeiaktion ausspreche, aber ich denke, dass das auf alle Fälle äh, doch da äh, eine Rolle gespielt hat. Ja, äh, im Wesentlichen, wäre es das jetzt von meiner Seite aus? Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was nee. dann, dann würden wir jetzt auch zum Ende der Veranstaltung kommen. Vielen Dank, dass ihr äh, zugeschaut habt. Vielen Dank an Nick Brauns und Bernd Langer für die wirklich sehr äh, erkenntnisbringend und bereichernden äh, Beiträge, Debattenbeiträge. Danke fürs Einsenden der Fragen. Wir hoffen, wir konnten die meisten, natürlich nicht jede im Detail, aber die meisten zumindest in einer groben Stoßrichtung halt auch bearbeiten. Sonst hoffen wir, dass wir uns natürlich bald wieder hier in der bunten Kuh halt sehen können, jeden dritten Samstag im Monat zu unserem Antifa-Tresen. So, sonst würden wir halt eben empfehlen, diesen quasi sich immer noch links verstehenden, quasi Corona-Leugnerin oder sowas zu weil die eigene privilegierte Position halt auch zu überdenken und auch zu schauen, über den Tellerrand hinauszustauen, auch global zu schauen, dass wir eine globale Pandemie haben. weil ich mir anschaue, dass in den Favelas in Brasilien die Leute unter Todesangst, weil sie Angst haben, halt auf die, äh, trotzdem auf die Straße zu gehen, weil Bolsonaro das mich eigentlich umsetzt, was sie mich fordern, so eine komplette Ignoranz gegenüber jeglicher Corona-Maßnahmen oder das auch zu leugnen und so, und dort soziale Kämpfe unter Todesangst der Leute stattfinden, weil sie Angst haben, sich quasi ähm, zu infizieren, so sicherheit halt quasi auch mal zu schauen, so in welche Positionen sie dann eben hier ähm, auch sind. Sonst ähm, freue ich mich, dass dieses Video jetzt weiterhin auf YouTube verfügbar sein wird. Und dann ähm, würde ich sagen, genau, checkt nochmal die Seite, lldemo.fightandremember.org und antifa-nordost.org. Da wird das Video auch eingebettet werden für weitere Informationen. Und sonst würde sag ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall am 9.1.2022 pünktlich um 10 Uhr am U-Bahnhof Frankfurter Tor am Friedrichshain zur liebknecht luxemburg gedenken 2022. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt rebellisch.